BELL um. Ich bin Robert Hofmann, bin aus Berlin, bin dort lange Zeit Schauspieler gewesen und inzwischen aber Filmkritiker auf YouTube. Das heißt, ich mache dort ganz viele Videos und erkläre den Leuten, welche Filme cool sind, wann sie rauskommen, ob es sich lohnt, sie anzugucken. Und so gibt es ein paar Leute, die haben sich dazu entschlossen, das regelmäßig zu machen und so, dass ich das quasi auch zu meinem Hauptberuf machen konnte. Und deswegen bin ich jetzt quasi Filmkritiker in den neuen Medien. Uhu. Ich fand das ganze YouTube-Ding so spannend und für mich war so klar, das ist so die Zukunft und vor allem war es klar, es war was, das kann ich von zu Hause ganz alleine versuchen für mich. Weil der Schauspieler hast du oft Monate frei und du musst aufpassen, wenn du so viel Freizeit hast, dass du nicht verkommst. Und deswegen wollte ich das einfach so anfangen, Tag für Tag und habe das dann gemacht und habe dann im Vorfeld gedacht, was könnte ich überhaupt machen auf YouTube, weil ich bin jetzt keiner, der gerne zockt, ich kann mich nicht schminken, ich kann nicht über Autos reden. Dann habe ich gemerkt, ein paar Filme. Ich habe und gucke verdammt gerne Filme. Ich wollte einfach nur die Medienmarktverkäufer fragen. Können Sie mir sagen, wo der Film so und so steht? Mehr so also, nee, kann ich nicht. Aber deine Kritik zu Dings war richtig gut. Und dann dachte ich, ich merke es auch auf der Straße. Inzwischen immer mehr. Es gibt ganz viele Leute, die drehen sich immer kurz um oder gucken oder machen kurz so oder sagen so ja übrigens cool, was du machst. Es gibt ganz viele Kritiker, die reden über Filme so, als wären sie Richter und Henker und könnten ein Urteil darüber sprechen, ob ein Film gut oder nicht gut ist. Da ist es ganz wichtig, dass wenn man vielleicht Filme gemacht hat, mal eine Zeit lang, man weiß, wie viel Blut und Schweiß da drin steckt, wie viel Leidenschaft, ohne dass die Leute großartig damit Geld verdienen. Viele glauben, ja, die verdienen alle so viel beim Film, ist auch nicht so. Das ist vielleicht noch so ein Heimvorteil, dass ich auch von der anderen Seite komme und über Filme rede bin die ersten anderthalb Jahre unheimlich langsam gewachsen für YouTube Verhältnisse, nie so durch die Decke geschossen oder so und es erfordert auch ganz viel Bereitschaft zu sagen, ja, ich lege meine Leidenschaft auf den Tisch, weil da verdienst du nicht wirklich Geld oder so, was viele immer glauben. Und dann irgendwann ist der Kanal explodiert und inzwischen bei drei, vier Millionen Klicks im Monat, was auch für YouTube Verhältnisse dann schon groß ist. Wann ich gemerkt habe, dass es funktioniert, rein finanziell, merkst du natürlich irgendwann, wenn du alle Rechnungen davon bezahlen kannst. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht seit anderthalb Jahren so der Fall und seitdem wird es auch immer besser, also inzwischen kann man sehr gut davon auskommen, Geld beiseite legen und das macht wahnsinnig Spaß, weil ich im Grunde... Einfach nur das mache, was ich liebe und niemand mir irgendwie reinquatscht und mir aber Mühe gebe, das gut für die Zuschauer zu machen und davon kann ich leben. Eigentlich ist es ein kleiner, richtig schöner Traum, der jeden Tag wächst und ich kann ganz viel mit großen Filmstudios wie Warner oder Disney auch kreieren an Sachen, an Events. Als Schauspieler wäre es ein Traum, dass du Kontakte hättest zu all diesen wichtigen Leuten, aber die sind voll dankbar auch für neue Ideen. Ich kann jetzt richtig kreativ sein und was erschaffen.